Ein Betriebsabrechnungsbogen ist folgendermaßen aufgebaut. Ich habe links senkrecht die Gemeinkosten und waagrecht habe ich meine vier Kostenstellen. Ich möchte ja diese Kosten auf die Kostenstellen verteilen, das heißt ich brauche einen bestimmten Verteilungsschlüssel. Dieser Verteilungsschlüssel ist vorgegeben. Das einzige was wir jetzt tun müssen ist diesen Verteilungsschlüssel anzuwenden und die Verteilung zu berechnen. Wir fangen hier mit den Hilfsstoffen an, 20.000 insgesamt. Jetzt brauchen wir den Verteilungsschlüssel, den können wir hier oben entnehmen. Es gibt verschiedene Arten von Verteilungsschlüsseln. Hier haben wir jetzt den einfachsten, nämlich den direkten. Die Beträge wurden nämlich genau erfasst. So, und zwar haben wir hier bei Material nichts angegeben, das heißt, hier sind noch keine Kosten entstanden. Bei der Kostenstelle Fertigung haben wir logischerweise den größten Anteil mit 18.000, Verwaltung 500 und Vertrieb 100. 1500. Ja, dann geht es weiter zu den Stromkosten. Hier haben wir 3.354. So, und wenn wir jetzt den Verteilungsschlüssel uns angucken, das ist aufgeteilt nach Kilowattstunden. In Kilowattstunden messe ich ja den Stromverbrauch und da hat anscheinend jede Kostenstelle einen eigenen Zähler. Der wurde erfasst. Ja, und dann kann ich die Stromkosten also ganz genau verteilen. Als erstes entnehme, äh, übernehme ich den Verteilungsschlüssel nach unten, das heißt, ich schreibe 900 zu 17.350 zu 6.730 zu 820. So, Im nächsten Schritt zähle ich diese Kilowattstunden mal zusammen, das heißt, ich bilde die Summe. Das sind dann 25.800 Kilowattstunden insgesamt und diese entsprechen Kosten in Höhe von 3.354 Euro. Ja, Im nächsten Schritt rechne ich einfach runter auf eine Kilowattstunde. Das heißt, ich nehme die 3.354, teile durch 25.800 und damit habe ich eine Kilowattstunde, nämlich 0,13 Euro. So, und damit kann ich jetzt jede Kostenstelle einzeln berechnen. Ich nehme 0,13 mal 900, das gibt 117. 0,13 mal 17.350 gibt 2255,50, 0,13 mal 6730, gibt 874,90 und dann noch 0,13 mal 820 und das gibt 106,60. Das Ganze kann man natürlich nochmal überprüfen, wenn ich nämlich diese vier Träge hier zusammenzähle, dann müssen da natürlich wieder die gesamten Kosten, nämlich die 3.354, herauskommen. Schauen wir uns noch die Steuern an. Da ist folgende Verteilungsschlüssel gegeben, nämlich Fertigung zur Verwaltung 3 zu 1. Den übernehme ich nach unten. Dementsprechend habe ich 0 zu 3 zu 1 zu 0. Die Berechnung geht jetzt genauso wie bei den Stromkosten. Ich habe insgesamt jetzt vier Teile, das heißt 3 plus 1. Diese entsprechen... 4.400, dann berechne ich ein Teil, das heißt 4.400 geteilt durch 4, gibt 1.100, gut, mal 0 gibt 0, das ist klar, mal 3 gibt 3.300 und mal 1 gibt 1.100. Mit den folgenden Gemeinkosten kann man das Ganze jetzt üben. Als Kontrolle haben wir bei jeder Kostenstelle jeweils die Summe, das heißt wir haben hier einmal die Materialgemeinkosten, die Fertigungsgemeinkosten, die Verwaltungsgemeinkosten und die Vertriebsgemeinkosten.